Was hat Kaiser Franz Josef I. am Wolfgangsee gemacht? Wenn er seine Urlaube hier in St. Wolfgang und in Bad Ischl verbracht hat, ist er oft zu so der Frau Scheratte auf Kaffee und Kuchen vorbeikam und auf so Plauschel. Ist es beim Plauschall geblieben? Und wie schwierig ist es, den Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef zu manövrieren? Zu einem dürfen wir auch nicht sein so zufahren, sonst ist der Steg kaputt und schiff. Und welche Jagdtrophäen befinden sich in der Kaiservilla in Bad Ischl? ein Hirsch, ein drittes Horn aus der Nase wächst. Kaiser Franz Josef I. hat viele Sommer seines Lebens am Wolfgangsee und im Bad Ischl verbracht. Am Wolfgangsee fährt sogar ein Schiff aus Kaisers Zeiten. Mit dem Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. hat die Schifffahrt am Wolfgangsee begonnen. Kaiser Franz Josef ist das erste Schiff am See. Es wurde 1873 gebaut. Diese, diese Pferdefuhrwerke in Schwerstarbeit nach Strobe her transportiert waren in Teile, wurde dann in Strobe zusammengebaut. Und es wurde dann fertiggestellt, genau zum Kaiser Franz Josef, sein 25 jährigen Jubiläum in seiner Amtszeit. 1873, den 20. Mai, ist dann die erste Fahrt gewesen mit dem Schiff. Das Schiff ist ungefähr 33 Meter lang, ist hein 400 die Vorgäste zulassen und ist auch noch heute mit dem anderen eines für die schnellsten Schiffe am See. Das Schiff wurde zu den Anfangszeiten im Dampfbetrieb betrieben. Und 1953, 1954 wurde dann der erste Dieselmotor eingebaut. Das war in der Nachskriegszeit. Das war dazu mal Errungenschaft da ist ein Dampfschiff für einen ein Dieselmotor eingebaut wurde. Der Grund war dafür, der, wo der Dampfschiff fährt, hat man einen Heizer gebraucht, der was unten im Maschinenraum war, der hat heizen müssen. Da hat man einen Haufen Köln gebraucht, Steinköln, die haben auch herbefördern müssen. Und mit dem Dieselmotor ist dann der Verbrauch ist weniger geworden von den Kosten hier Und die Wartung war weniger wie für so Dampfmaschinen. Dampfmaschine. Seit mehr als 37 Jahren ist Thorst Gamsjäger bei der Salzburger G. Seit 1992 ist er auch als Kapitän bei der Wolfgangseeschifffahrt. Der Kaiser Franz Josef ist ein ganz besonderes Schiff, auch was die Steuerung betrifft. Das Schiff ist schwieriger zum steuern wie die anderen Schiffe, weil die modernen Schiffe, die schon umgebaut die haben hintereinander und vorne auch, wo man sie seitlich verschieben kann. Und der Kaiser Franz Josef, der hat eben die zwei Schaufelräder, diese starre Welle, die gehen da zwei Schaufelräder entweder vorwärts oder rückwärts. Und hinten ist ein Ruderblatt. Das ist natürlich schwierig zum Steuern, weil da muss man die Anliegemanöver ziemlich genau erwischen, sonst kommt man nicht zu. Bei. Oder zu eng dürfen auch nicht sein beim Zufahren. Sonst ist der Stecker kaputt und das schiff. Das hat man Seitenruder, da muss man mit der Drift von Schiff und mit der Geschwindigkeit und der Drift mit dem Ruderblatt einschlagen und dann mit der Drift schwimmt man zu. Bei. Und wie war das jetzt mit dem Kaiser und seinem Urlaub hier am See? Der Kaiser Franz Josef hat ja in unserer Gegend immer seine Sommerurlaube verbracht mit gewissen Freundinnen, wie mit der Schratt. Wo waren wir von St. Wolfgang Richtung St. Königfurt, kam kommt dann zuerst Ritt, dann kommt der Ferienhort. Und dann schaut die wilde Frauenstein, die sieht man dann kurz durch einen Wald schauen. Da sieht man genau auf, wie da wir dann. das ist die wilde Frauenstein wo die Frau Schratte und der Herr Kaiser Franz Josef ein paar Liebesstunden verbracht haben. Vom Wolfgangssee geht es weiter ins 15 Kilometer entfernte Bad Ischl. Hier befindet sich die Kaiservilla, die einstige Sommerresidenz von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Valentin Habsburg-Lothringen ist der Ururenkel des Kaisers. Kaiser Franz Josef war wirklich fast jeden Sommer seines Lebens hier in Bad Ischl. Er hat die Gegend sehr genossen. Das hat schon bereits in der Kindheit von Franz Josef angefangen, denn die Eltern des Kaisers konnten lange keine Kinder bekommen und so wurden sie von den Ärzten auf Kur nach Bad Ischl geschickt und die Kinder haben in den folgenden Jahren auch die Sommer über auch bereits in Bad Ischl verbracht. So hatte Franz Josef einen engen Bezug von Kindheit an zum Salzkammergut und äh, weiter hat es dann dazu geführt, dass er auch hier in Bad Ischl seine Frau kennengelernt hat. Die Kaiservilla, die Sie hier im Hintergrund sehen, hat ursprünglich ganz anders ausgesehen. Es war lediglich ein Teil des äh, im Hintergrund befindlichen Mitteltracks äh, ursprünglich existent. Es war die Villa Elz, die dann Erzerzungen Sophie, die Mutter des Kaisers, erworben hat und 1854 bis 1856 in die Form eines E's, man sagt für Elisabeth, ausbauen hat lassen. Typisch für die damalige Zeit ist eben der Landschaftsgarten, in dem wir uns hier befinden. Da gibt es neben der Kaiservilla hier im Hintergrund oben auch noch das Teehaus der Kaiserin zu sehen, das Franz Josef für seine Frau bauen hat lassen. Hier ganz oben am Waldesrand gibt es dann auch noch den sogenannten Spiegelpavillon zu sehen, wo man die Landschaft betrachten konnte und er kann, ohne sich der Sonne auszusetzen, nämlich über die Spiegel, die sich dort oben befinden. Im Inneren der Kaiservilla befindet sich eine außergewöhnliche Sammlung historischer Stücke aus dem Leben und der Zeit von Kaiser Franz Josef. Wichtige historische Ereignisse haben hier stattgefunden. So ist zum Beispiel im Schreibzimmer seiner Majestät dann die Erklärung an die Völker, also das Manifest an meine Völker unterzeichnet worden. Es war die Erklärung, warum Franz Josef damals den Krieg an Serbien erklärt hat. Das ist sicher der geschichtsträchtigste Raum des Hauses. Genauso ist zu sehen äh, noch das Schreibzimmer ihrer Majestät, also seiner Frau. Sie hat er hier in Bad Ischl zuletzt gesehen. Sie ist nachher ähm, am Genfer See von einem Anarchisten ermordet worden. Für mich ist einer der schönsten Räume der Graue Salon, den Sie hier durch die großen Fenster vielleicht schon erahnen können. Es ist gleichzeitig der größte Raum des Hauses. Man hat damals versucht, in Biedermeier Natur und Kultur zu verbinden. Und durch diese großen Fenster konnte man eben die Natur ins Haus hineinholen und man sieht die wunderschöne Landschaft, die Sie auch hier im Hintergrund schon sehen können. Franz Josef hat, wenn die Büropflichten nicht zu groß waren, auch sich sehr gerne der Jagd gewidmet. Und hier im Haus sind auch eine der schönsten und prestigeträchtigsten Trophäen zu sehen, die der Kaiser Franz Josef erlegt hat. Darunter befinden sich natürlich ganz besondere exotische Stücke, auch wie zum Beispiel ein Albinohirsch, dem eine Stange nach unten wächst. Das waren natürlich die ganz besonderen Stücke, die die Jägerschaft von damals für den höchsten Jagdherrn, Kaiser Franz Josef, bereitgehalten hat und natürlich ihm zum Jagderfolg verholfen hat. <Musik> Neben dem Schreibzimmer ihrer Majestät gibt es unten auch noch in einem der letzten Führungsräume das Polterabendkleid zu sehen, das sehr schön bestickt ist mit arabischen Lettern und drauf ist geschrieben, woher oh welch schöner Traum. Sicher für viele Damen eine Besonderheit, weil auch die sehr enge Taille der Kaiserin da sehr gut zu sehen ist. Von April bis Oktober sowie an den Adventwochenenden öffnet die Familie Habsburg-Lothringen die Kaiservilla für Besucher. Wie auch der Kaiser damals die Besichtigung gestattet hat, wenn er nicht in seinem Sommerschloss gewesen ist. Und am Wolfgangsee sticht in den Sommermonaten Juli und August der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I., wie damals zu Kaisers Zeiten, in See.